Hallo Liberale Freaks, ich mache mal wieder eine Bodenanalyse, was ich natürlich das ganze Jahr nicht gemacht habe. Wozu habe ich das überhaupt? Ich habe hier einmal den pH-Bodentester von Neudorf, den ich von der Anwendung echt gut finde. Und ich habe den pH-Bodentester von GeoSelf. Die habe ich beide mal vor längerer Zeit gekauft. Der hier ähm, hat.. Angeblich eine wesentlich feinere Skala. Da ist Sauer, Rot und basisch oder alkalisch ähm, Grün ähm, in 0,5 Schritten und Neudorf hat nur in so ja, einer Schritten von 4 bis 7. Ich habe jetzt hier von der Südkante nochmal eine Probe gezogen, weil da immer so eine Stelle ist, die einfach nicht gut wächst. Und ich habe ja gerade, können wir mal dem Video hier sehen, gerade mit Daniel von Greenkeeping Großen Highdorn ja ein nettes Video gemacht. Und das ist, der ist so mehr Biochemie äh, orientiert und der erzählte eben, dass ein höherer pH-Wert viel, viel besser für die Düngeraufnahme ist und ich habe nach wie vor Probleme mit meiner Düngeraufnahme gefühlt. Also eine Düngung hat keinen deutlichen Effekt auf meinem Rasen. Das war im Frühjahr deutlich besser, jetzt im Herbst war es kaum wahrzunehmen, dass der Dünger wirklich durchgeschlagen ist. Und jetzt habe ich doch noch mal nach diesem wirklich netten Gespräch mit Daniel noch mal Doch über meinen pH wird nachgedacht und deswegen teste ich ihn jetzt noch mal. Und ähm, hier sehen wir schon das Ergebnis, wenn man so sieht. Da. Nicht scharf. Ist nicht scharf, aber ja. scharf. Ja. Da, also, das ist, ja, da muss man wieder viel Fantasie mitbringen. Also, es ist für mich tatsächlich noch so zwischen Gelb und Grün nach Neudorf ja doch also, also das ist vielleicht ist es auch ein, also es ist so schwer zu sehen das geht gar nicht also es ist irgendwas sage ich mal um die 5 und das ist immer noch sehr sehr tief ähm, da fehlt definitiv vielleicht ist es zwischen 5 und 6 mit ganz viel fantasie der daniel sagte auch äh, wie ihr gehört habt dass äh, diese test ja diese testmethoden nicht besonders genau sind. Der Unterschied äh, zu einer echten Bodenanalyse, wenn man die machen lässt, ist ja auch teilweise gewaltig. Ich hatte ja schon mal hier so ein Ergebnis, wo ich gedacht habe, naja, der liegt so bei 5,5 und dann sagte die Bodenanalyse, der liegt nur bei 4,5 und das ist tatsächlich definitiv zu tief. Ich würde doch schon gerne meinen pH-Wert noch ein bisschen anheben, anziehen. Das gucken wir mal, das sollen hier 10 Minuten, 10 Minuten soll jetzt hier äh, GeoSelf dauern das sehe ich immer gar nicht das ist also das ist so dreckig und das, und es trennt sich auch nicht richtig das ich, furchtbar. ich habe das ja schon ein paar mal versucht also ich finde diese methode irgendwie gruselig weil sie einfach noch schwerer von der Farbgebung zu erkennen ist da könnte ich jetzt alles zwischen fünf und sechseinhalb rein interpretieren. Also, ja, vielleicht ist es auch 5, ja, weil ich jetzt weiß, dass das 5 ist, sage, ich jetzt hier ja, auch 5. <lacht> also das ist Schrott. Also ich finde, äh, GeoSelf ist Schrott, Neudorf ist da von der ganzen, äh, von der ganzen Methodik und auch hier vom, äh, vom Ergebnis sehr viel klarer, finde ich, na, ja, es ist... Ob das jetzt gelb-grün oder blaugrün ist. Annika, was sagst du? Was sagst du? Schwierig. <lacht> ist das eher so ins bläuliche oder ins gelbliche? Er halt, du musst Licht. gegen Licht halten, schreiben sie. Gegen Licht hat was bläuliches. Ich Mit das, dem ja. Licht hat es was gelbliches. Also gegen Licht. Gegen Licht sagt sie, meine, meine Tochter ist nämlich Künstlerin. <lacht> Nein, sie ist Lehrerin. Ähm, also sie sagt eher, Eher äh, blaugrün, ja, also dann liegt er so zwischen 5 und 6. Naja, also, ich werde jetzt noch mal kalken, jetzt doch im Herbst, um doch noch mal ein bisschen den pH-Wert anzuheben, dann im Frühjahr noch mal kalken. Ganz wichtig, nicht, nicht einfach äh, ohne ähm, eine Analyse des pH-Werts zu kalken, sondern wirklich erstmal zu schauen, was habt ihr für einen pH-Wert, wenn der pH-Wert nämlich zu hoch ist, 7 und mehr. Dann ist Kalken tödlich, weil dann werdet ihr äh, Riesenprobleme haben mit eurem Rasen. Es ist besser eher säuerlich zu sein. Also mein schlaues Buch sagt zwischen 5,5 und 6,5 ist optimal. Das heißt, ich müsste den pH-Wert noch ein bisschen anziehen. Das ist auch nicht so ganz einfach. Und ich hätte wahrscheinlich einmal mehr kalken müssen dieses Jahr. Naja, gut. Ja, muss man es tatsächlich ein bisschen öfters machen, dann wird der Rasen noch besser. Soweit erstmal dazu. Bis denn!